Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Anja Lorenz und wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, wie wir offene Online-Kurse, also MOOCs mit Präsenzangeboten organisieren und arrangieren können. Dazu werden wir uns viele Beispiele anschauen und uns aber erstmal überlegen, was könnten wir denn für eine Ausgangssituation haben. Als Ausgangssituation haben wir vielleicht einen offenen Online-Kurs gefunden der für unsere, für unsere Lehrveranstaltung eine gute Idee ist und den wir weiter dafür nutzen wollen. Ich habe einfach mal als Beispiel mitgebracht den Kurs zum digitalen Selbstschutz, wo es darum geht, wie man sichere Zugangsdaten verwaltet, organisiert, wie, was sichere Passwörter sind, worauf es darauf ankommt und wie man einen Passwortmanager nutzt. Stellen wir uns also vor, wir wollen den mit unseren Lernenden machen und ähm, überlegen uns jetzt, wie wir das Ganze arrangieren könnten. Da gibt es in der E-Learning-Welt den Begriff Blended Learning. Blended Learning heißt einfach, also wie beim Whisky, dass man verschiedene Sachen vermischt, und zwar Präsenz, Unterricht und Online-Kurse. Wobei es jetzt weniger auf diese verschiedenen Bestandteile ankommt, sondern mehr darauf, ähm, dass man die Präsenzanteile und die Online-Anteile verschieden zusammenstückeln kann. Das muss auch nicht nur ein Anteil sein, das können auch mehrere Sachen sein. Ähm, was vielleicht in unserem Kontext sogar noch wichtiger ist, dass es nicht nur auf Online und Präsenz ankommt, also zum Anfassen und nicht zum Anfassen, sondern darauf, dass man manche Sachen synchron machen sollte. Also alle sind zur gleichen Zeit, ähm, lernen gemeinsam und welche sind asynchron, also zeitversetzt immer dann, wenn die Leute da äh, Spaß dran haben oder wenn sie gerade Zeit dafür haben. Wie könnte man jetzt also so einen offenen Online-Kurs in das eigene Angebot arrangieren? Ähm, dazu haben sich äh, Martin Ebner, äh, Clara Braun und ähm, Sandra Schön Gedanken gemacht und darauf aufbauend möchte ich einfach ein paar Modelle zeigen und die Begriffe verwenden, die sie in ihrer Studiebefragung da äh, auch verwendet haben. Zum einen könnte man sagen, okay, man nutzt den MOOC konventionell, man nutzt den so, wie er, wie er da ist. Man hat ihn man kann den Ländern sagen, bitte lernt darüber, nutzt ihn so wie er ist. Vielleicht kann man auch das Forum noch äh, dazu betreuen und eine Abschlusspräsent, äh, Abschlussklausur anbieten. Das ist hier hinten der, der rote Punkt mit der Hand. Ähm, das heißt immer nur, dass es optional ist. Und so kann man Ländern ein Angebot machen. Das Ganze kann man sich zum Beispiel angucken im MOOC äh, Pocket Code. Ähm, da ging es darum, dass äh, vor allem Jugendliche und Kinder, aber auch so, Programmieranfängerinnen und Anfänger äh, programmieren, lernen können und ähm, diesen Kurs durcharbeiten können und dabei betreut werden. anderes Beispiel wäre der Video-MOOC, äh, wo man lernen kann, wie man Videos erstellt, wie man ähm, mit der Kamera umgeht, egal ob es jetzt eine große, komplexe Kamera ist oder ob es ein Smartphone ist, wie man Schnitte richtig macht und solche Sachen. Gut. Eine nächste Möglichkeit wäre zu sagen, man nimmt so einen MOOC, um, äh, um den voranzustellen vor einer Präsenz oder vor eine synchrone Veranstaltung. Das ist immer dann gut, wenn man ein gewisses gemeinsames Vorwissen mit den Teilnehmenden braucht. Und um dann sicherzustellen, dass alle das haben und nicht zufällig der eine das schon weiß und der andere nicht, äh, kann man so einen MOOC voranstellen. Das äh, haben wir gesehen zum Beispiel bei dem eMOOCs Pre-Conference MOOC. Die eMOOCs ist eine Konferenz, die steht für äh, European MOOC-Konferenz. Die ist, äh, hat 2016 in Graz stattgefunden. Und über diesen Online-Kurs äh, wurden die Paper vorgestellt, die für den Best Paper Award vorgesehen waren. Jeder hat ein kurzes Video gemacht und äh, so konnten sich das alle vorher angucken. Und man hatte dann nicht während der Konferenz nochmal so einen frontalen Teil, wo alle ihre Paper vorstellen, sondern man konnte direkt in eine Diskussion gehen und nochmal ein paar Sachen direkt klären. Und Alle waren gemeinsam vorbereitet und wussten, was in diesen Papern steht. Ähm dann diese klassische Vermischung, also Blended Learning, äh, darauf bezogen, gibt es die Möglichkeit, einen Blended MOOC zu machen. Das heißt, man hat wiederum einen offenen Online-Kurs und äh, macht dann aber in, zu bestimmten Zeiten Präsenzveranstaltungen. Ganz üblich ist es, wenn man am Anfang von einem Kurs eine Veranstaltung macht, damit sich alle mal kennenlernen können, um den Leuten zu sagen, wie man sich das gedacht hat, welche wie man das Ganze organisiert, um vielleicht nochmal Fragen zu machen und erste Infos zu, zu vermitteln. Man kann sich dann zwischendrin nochmal treffen, um vielleicht eine vertiefte Arbeitsphase zu haben oder Sachen praktisch zu erfahren. Und ganz üblich ist es auch, am Abschluss nochmal eine Veranstaltung zu machen, vielleicht um, um nochmal so ein gemeinsames Gefühl zu kriegen, um sich Ergebnisse zu präsentieren, vielleicht auch um eine Prüfung zu machen, um da einen Abschluss zu kriegen. Als Beispiele äh, gäbe es hier zum Beispiel den MOOC äh, Klettern mit 360-Grad-Videos. Das ist wirklich ein MOOC, in dem 360-Grad-Videos sind. Den kann man sich, also da kann man sich die Videos ganz gut mit einer Virtual Reality-Kamera angucken. Äh, mit einer Virtual Reality-Kamera-Brille. Äh, die Kamera hat aufgenommen. Und äh, da war es wohl so, dass sie alle zusammengekommen sind. Sie haben das Prinzip von dem MOOC erklärt und im MOOC wurden dann äh, theoretische Grundlagen fürs Klettern vermittelt und in den Treffen dazwischen äh, konnte geklettert werden. Ähm, wir haben aktuell und auch schon in der Vergangenheit die OER-Fachexperten laufen lassen. Das ist ein Kurs, bei dem vor allem freiberufliche Trainerinnen und Trainer ähm, ähm, erfahren, was OER ist, also freilizizierte Lernmaterialien, was, äh, wie sie es selber nutzen können, wie sie es vielleicht selber in ihr Geschäftsmodell einbauen können. Und da ist es auch so, dass wir einen Auftakt haben, dass wir Webinare währenddessen haben und auch einen Präsenzworkshop, an dem an einem eigenen Projekt gearbeitet werden kann, das in, in der letzten Veranstaltung, in der Prüfung vorgestellt wird. So Ähnlich nur ohne diese Zwischenveranstaltung äh, kann man den, den Inter-MOOC sehen, äh, wo es eigentlich darum geht, dass man einen MOOC bearbeitet, gemeinsam. Man hat allerdings eine Anfangsveranstaltung, und eine Abschlussveranstaltung. Das ist relativ häufig der Fall, wenn man ähm, das eher so im, im Vorlesungskontext hat oder vielleicht auch in einem... Mit, mit einem Thema, was man länger behandeln müsste, aber die Leute mal am Anfang und am Ende zusammenbringen muss. Ein schönes Modell, weil es ähm, meiner Meinung nach auch viel zu selten genutzt wird aktuell noch, ist der Inverse Blended MOOC. Das heißt, das, was wir gehabt haben mit dem Blended MOOC, wenn man die Sachen zusammenstückelt, da ist es ja so, dass man sich von Anfang an diese, diese Gedanken macht. Beim Inverse Blended MOOC geht man davon aus, dass man einen MOOC hat und sich dann überlegt, was könnte man denn dazu anbieten. Und ähm, diese, diese Treffen, diese Präsenztreffen dazu, kann man ganz verschieden nutzen. Ähm, man kann zum Beispiel beim EB-MOOC, das ist ein MOOC für Erwachsenenbildnerinnen, ähm, die haben dazu Lerngruppen. Ich meine, das ist in Volkshochschulen, äh, wo die sich treffen. Sie haben aber auch Webinare dazu, wo bestimmte Expertinnen und Experten zusammenkommen, ähm, die an denen alle teilnehmen können. So Ähnliches haben wir gemacht beim ich da ging das um das, mein digitales Ich im Internet. Es ging darum, ob ich ein Foto von mir als Avatar nutzen sollte oder lieber ein nützliches Katzenbild. Ob ich mit meinem Chef befreundet sein soll auf Facebook oder ob ich das auch ablehnen kann. Und genau zu diesen Fragestellungen wurden dann in verschiedenen Fach-, äh, Volkshochschulen Präsenzveranstaltungen angeboten und auch ähm, Webinare mit Expertinnen und Experten gemeinsam geschaut. Oder was jetzt auch vor kurzem erst abgeschlossen ist, es war der Bienen-MOOC, äh, wo es um äh, Imkerei und wesensgemäße Bienenzucht äh, geht. Und da war es so, dass sich äh, Begleitend zum MOOC Imkerinnen und Imker bereit erklärt haben, für die Teilnehmerinnen ihre, ihre, ihre Stationen zu öffnen und einfach zu sagen, wenn ihr das mal in Echt gucken, euch äh, anschauen wollt, dann kommt doch gerne vorbei. Wir zeigen euch, ähm, wie so ein Bienenstock aussieht und äh, wie diese, diese vermittelten Inhalte sich tatsächlich im, im richtigen Leben auswirken. Da gibt es auf alle Fälle noch sehr viel Luft nach oben, äh, das in anderen Szenarien und zu anderen offenen Online-Kursen auch zu tun. Und ähm, für das nächste brauche ich einen kurzen Exkurs. Und zwar gibt es die Begriffe Flipped oder Inverted Classroom. Das geht einfach vom der klassischen Veranstaltung aus, also in klassischen Veranstaltung in Vorlesungen oder auch in, in der Schule haben wir es ja oft so, dass eine Lehrperson, eine Lehrer, eine Dozentin einen Input gibt in der Vorlesung oder im Unterricht als Frontalveranstaltung, alle müssen zuhören und mitschreiben und äh, dann gibt es eine Hausaufgabe und die muss zu Hause erledigt werden. Und dann ist aber niemand da, der einem weiterhelfen kann, also wenn man jetzt von Eltern mal abgeht. Bei Flip Classroom ist es so, dass es andersrum gedacht wird, dass man nämlich so als eine Art Hausaufgabe, aber zur Vorbereitung sich den Input anschaut und die Theorie sich erarbeitet mit Videos, mit Lernmaterial und dann diese Aktivitäten, diese Übungen, diese Interaktionen im Unterricht stattfindet, sodass dann die Lehrkräfte helfen können. Ähm, die unter es gibt zwei Begriffe dafür, das eine ist Flipped Classroom, das andere ist Inverted Classroom. Das ist eine kleine, aber feine Unterscheidung äh, darin, dass bei Flip Classroom eher dieses Schulszenario gemeint ist, wo die Kinder ja kommen müssen. Das heißt, es wird, also es muss sein, dass die in der Schule sind und deswegen die Aktivität auch verpflichtend ist. Beim inverted Classroom geht es eher um dieses Hochschulmodell und Hochschulteilnahme ist ja häufig freiwillig und deswegen kann man nicht unbedingt zwingend davon ausgehen, dass die da sind. Das ist wichtig nachher für die Organisation der Präsenzzeit. Wer sich dazu noch mal vertiefen möchte, dem sei die Veröffentlichung von Jürgen Handgans herzgelegt oder im Schulbereich Videos von Sebastian Schmidt, der erklärt das auch wunderbar. Und für dieses Szenario kann man eben auch ein MOOC nutzen. Man kann sagen man kann sich den MOOC als Lernmaterial nutzen und man kann sagen, schaut euch bitte jetzt Kapitel 3 an und das, äh, wir die die praktischen Teile davon machen wir in der Präsenz. Und dann zum nächsten Mal Kapitel 4 und so weiter. Und schließlich ähm, gibt es den Vorlesungs-MOOC. Das äh, ist ein Szenario, das hätte ich fast verpasst, wenn es nicht in dieser Publikation drin gestanden hätte. Äh, das ich sehr häufig machen. Und zwar äh, gibt es einen, einen offenen Online-Kurs der auch ganz verschieden gestaltet werden kann. Und dieser offene Online-Kurs wird dann bei uns in einer Lehrveranstaltung verwendet, also für eine Vorlesung. Und ähm, das äußert sich dann dadurch, dass wir noch in einem anderen Moodle-System die Studierenden in ihrer Lerngruppe haben. Die haben dann auch ihr eigenes Forum und die können dort sich mit den Dozierenden austauschen und werden dann aber zur, ähm, für das Lernmaterial in den MOOC geschickt. Äh, können sich das dann dort erarbeiten, aber machen dann vielleicht die Einsendeaufgaben, die im MOOC, im Forum gemacht werden, schicken die vielleicht an die Dozenten. Ähm, da ist es auch wichtig, dass wir am Ende meistens nochmal eine Möglichkeit zur Prüfung haben, weil Prüfungen in Hochschulen ja nochmal anderen Regularien im Prüfungsrecht unterliegen. Ähm, als Beispiele, ähm, ein sehr schönes Beispiel von den, von den Österreichern ist der gesellschaftlichen Aspekte der Informationstechnologie. Ähm, da schauen Sie diesen, diesen MOOC an. Und schreiben begleitend ein Essay dazu in ihrer Lehrveranstaltung. Das passiert dann wieder im eigenen LMS. Das Charmante an diesem MOOC ist aber, dass dieser MOOC nicht aus, ich sag mal, aufgezeichneten Vorlesungen ganz üblich und jedes Mal steht der gleiche Prof vorne besteht, sondern da sind Expertinnen und Experten eingeladen gewesen, die zu ihren Spezialgebieten was erzählen und da ist jede Woche ein anderer Experte dran und äh, dadurch dass ganz schwer ja jedes Semester wiederholen lässt mit dem gleichen Aufwand haben die das halt einmal aufgezeichnet und können darauf jetzt bauen und müssen vielleicht nur ein zwei Sachen erneuern und aktualisieren. Wir haben das aber zum Beispiel auch gemacht beim MOOC Netzwerksicherheit. Netzwerksicherheit äh, war ein Kurs, der für ähm, Menschen gemacht wurde, die sich nebenberuflich weiterbilden, basierte aber auf einer Lehrveranstaltung, so dass dann auch die Studierenden an diesem MOOC äh, teilnehmen konnten und wir konnten es auch äh, durch, die, durch die Förderung eben auch ermöglichen, dass an diesem Kurs, dass die Prüfung für diesen Kurs auch geöffnet wurde. Das heißt, die Leute konnten an der Prüfung dazu teilnehmen, konnten sich ein Hochschulzertifikat erwerben und wenn sie wollten, konnten sie es versuchen, für, ihre eigene, äh, für ihr eigenes Studium anrechnen zu lassen. Der Kurs Digitalen Selbstschutz, den ich am Anfang als Beispiel angezogen habe, der funktioniert genauso. Da gehören drei MOOCs zusammen, die gemeinsam eine Lehrveranstaltung sind und bei denen man über diesen ganzen Prozess in einen Report schreibt, der dann als Studienleistung, als Prüfungsleistung mitfungiert und den man dann präsentieren muss. Gut, das waren jetzt die Beispiele, wie man das Ganze arrangieren kann. Man hat natürlich innerhalb dieser Grobkonzepte nochmal sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Ähm, aber wie entscheide ich mich denn jetzt, was ich da jetzt genau äh, tun kann und soll? Ähm, das Wichtigste ist, man hat ja einen allgemeinen Rahmen. Um den kommt man auch nicht drum rum. Das ist viel vorgegeben durch das Setting, in dem man Lehr-, sein Lehrangebot äh, anbietet. Ob es jetzt eine Hochschule ist, eine Schule oder eine Weiterbildung, bei der ich selber entscheiden kann, wie viele Leute es sind. Oder ob ich mich einfach nur zu dritt mit Freunden treffe und sage, ich möchte jetzt das und das dazulernen. Es kommt immer stark auf die Anzahl der Teilnehmenden an. Also, bin ich eher so eine Gruppe von fünf Leuten oder wenn ich eine Gruppe von 500 Leuten? Äh, auch wie diese verteilt sind. Also sind die äh, an allen Enden des deutschsprachigen oder internationalen Raums zu finden und es ist total schwer, die mal zusammenzubekommen für eine Präsenzveranstaltung oder sind die in verschiedenen Zeitzonen, dann kann es auch schwer sein, was Synchrones zu veranstalten. Ähm, oder sind sie ohnehin jetzt alle hier in Lübeck, und vielleicht in so einer gleichen Straße, dann ist es viel einfacher, wenn wir uns mal hier um die Ecke treffen. Welchen Zeitrahmen haben wir zur Verfügung? Also geht es eher so rum, eine zweistündige Weiterbildung für irgendwas zu machen, dann brauche ich keinen großen Aufriss mit Blended Learning vielleicht machen oder ich muss es vielleicht gerade machen, weil ich nur diese zwei Stunden in Präsenz habe und die Leute vorher offen gemeinsam äh, gemeinsames Vorwissen bringen muss. Welche Infrastruktur zur steht zur Verfügung? Und das gilt für das Digitale als auch für Präsenz. Habe ich ein Lernmanagementsystem? Haben alle Leute Zugriff zum Internet? Habe ich vielleicht noch ein Webkonferenzsystem, mit dem ich synchrone Sachen machen kann? Habe ich Räume, in denen ich mich treffen kann? Äh, solche, solche Fragen steht dann bereit. Also hier muss man immer abwägen, welchen Aufwand habe ich, das zu organisieren? Welche Ressourcen kann ich einbringen? Äh, es bringt dann nichts zu sagen, ich muss jetzt unbedingt einen online... Teil machen, nur um Online-Teil zu machen oder andersrum, äh, bloß weil mir jetzt irgendjemand sagt, ich muss äh, einen Präsenzteil drin haben, was bringt der mir denn? Also wofür, wofür lohnt es sich, da irgendwo hinzufahren? Vielleicht ähm, kann man ein paar Empfehlungen geben, was geht besser online bzw. asynchron? Da geht es natürlich gut, Vorwissen anzugleichen. Also zu sagen, ihr braucht die und die und die und die Sachen und wenn ihr die nicht wisst, dann habt ihr hier Lehrmaterial Lernmaterial oder Videos oder einen kleinen Kurs dazu. Ähm, welche, welche, die, die euch auf ein Vorwissen bringen, dann können die Leute, die es schon wissen können, zu überspringen und sagen, okay, ich weiß das schon, und die anderen können drei oder vier Stunden investieren, vielleicht. Das kann, man, das kann jeder dann machen, wenn es für ihn oder sie am besten passt. Ähm, wenn man sich Lehrmaterial immer Vorfeld erarbeiten soll, also wenn man sagt, okay, ähm, ich muss hier mal was lesen, das dauert aber bei dem einen eine halbe Stunde und beim anderen dauert es zwei Stunden, weil er oder sie immer unterbrochen wird, oder ich muss meine Aufgabe rechnen, die einen schaffen das schnell und die anderen schaffen das nicht so schnell. Das kann man auch asynchron machen. Man kann Leute vorbereiten, gerade wenn man vielleicht, angenommen man sagt, okay, in der Präsenzveranstaltung wollen wir ein eigenes Projekt bearbeiten. Dann ist es eigentlich immer ganz cool, im Vorfeld einen Input zu geben und zu sagen, wenn wir uns treffen, dann wollen wir ein Projekt machen. Überlegt doch schon mal, was ihr machen wollt. Wir müssen die und die und die. Voraussetzungen dafür erfüllen. Dann hat, haben die Leute länger Zeit, vielleicht auch, auch auf einer Anreise für eine Präsenzveranstaltung, sich da ein Thema auszudenken und die erste halbe Stunde ist nicht mit sowas verloren. Ähm, wie bei dem, ähm, bei, dem, bei dem einen Kurs schon erwähnt, man kann so auch Interviews von Expertinnen und Experten dazu, äh, dazu holen und da nochmal das Ganze aufstreuen äh, und ganz andere Reichweite kriegen. Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, also alles, was irgendwie eine Orts- und Zeitunabhängigkeit braucht oder, oder ermöglicht, das kann man besser online oder asynchron machen. Was ist mit Präsenz, wann ist das besser oder synchrone Sachen? Es ist natürlich so, wenn ich bestimmte Geräte oder bestimmte Infrastrukturen brauche. Also wenn ich zum Beispiel in ein Museum gemeinsam gehen möchte oder eine Werkstatt brauche, dann komme ich da sowieso nicht drum herum, mich in Präsenz zu treffen. Ähm, aber auch, wenn ich Sachen diskutieren muss und dann vielleicht nötig ist, dass ich äh, synchron zusammengeschaltet bin. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die brauchen brauchen weitere weitere Voraussetzungen, zum Beispiel Prüfungen im Hochschulrecht. Ähm, die lassen sich nicht immer rein digital abbilden, beziehungsweise ist es dann sehr, sehr viel schwerer, weil Sachen mehr abgenutzt, äh, abgesichert werden müssen. Also was ist, wenn jetzt hier hinter dem Rechner jemand stehen würde, der mir die Ergebnisse sagt oder ich habe einen... Ein, ein in ihr Kopfhörer drin, das lässt sich alles schwer kontrollieren und da ist es dann manchmal doch tatsächlich einfacher, das die Leute in Präsenz zusammenzuholen oder eben auch eine Ergebnispräsentation, da ist es vielleicht besser, man macht die synchron über eine Webkonferenz, weil man dann gleich Fragen im Anschluss stellen kann. Alles was gemeinsame Interaktion erfordert, ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu vertiefen oder auch eben informelle Lerngruppen, dass man sich gemeinsam trifft, das ist vielleicht gemütlicher, man kann, jeder lernt so sein, aber kann den anderen Fragen stellen, man hat sich eine Zeit ausgemacht, zu der man sich da treffen möchte oder auch bei Sachen, bei denen man andere kennenlernen möchte, bei denen es auch wichtig ist, dass man sich cool austauschen kann und Networking betreiben kann. Für mich persönlich ein Punkt, der immer noch sehr wichtig ist, dass man sich sich Zeit nehmen kann, also wenn man sich so einem zu einer Veranstaltung in Präsenz oder einer synchronen Veranstaltung committed, dann nimmt man sich dafür Zeit. Und ich habe persönlich sehr eine Liste von ganz vielen Lernmaterialien, wo ich sage, oh, das könnte ich mir alles mal angucken und das auch mal noch lernen. Aber dadurch, dass ich es immer machen kann, ist es jetzt auch nie dringend. Währenddessen, wenn ich es im Kalender stehen habe, dann nehme ich mir die Zeit dafür und habe mir die Zeit dafür geblockt. Gut. Das waren die Möglichkeiten, wie man äh, Online-Kurse mit synchronen oder Präsenzveranstaltungen verwe äh, verweben kann. Ähm, ich hoffe, es hat einen guten Einblick gegeben. Ähm, es hat noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, das nach links und rechts zu erweitern. Äh, ihr seid da sehr frei und ich danke für eure Aufmerksamkeit.